Wie kann ich eine Frage in LIME Survey zur Pflichtfrage machen? Zunächst mal ist die Voreinstellung in LIME Survey die, dass die Fragen im Fragebogen keine Pflichtfragen sind. Das heißt, man kann die Fragen einfach überspringen, wenn man das möchte. Ich zeige mal in der Umfragevorschau, wie das dann aussieht. Ich habe hier die ersten Fragen. Wenn ich die nicht beantworten möchte, gehe ich einfach auf Weiter und kann dann bei der nächsten Fragengruppe weitermachen. Wenn man jetzt eine Pflichtfrage erstellen möchte, geht man einfach bei der jeweiligen Frage hier oben rechts auf Bearbeiten. Und kann dann hier direkt bei den Einstellungen diesen Punkt finden, zwingend notwendig. Man sieht, die Voreinstellung ist also aus. Dann gibt es hier die Möglichkeit anderen, das ist eine Pflichtfrage. Schauen wir uns das einmal kurz an. Wenn ich jetzt hier diese Fragen überspringen möchte und auf Weiter gehe, dann kommt die Meldung, eine oder mehrere Pflichtfragen sind nicht beantwortet worden. Bitte beantworten Sie diese zuerst, um fortzufahren. Und dann wird auch direkt die Frage hier angezeigt, die die Pflichtfrage ist. Man sieht also direkt als befragte Person, welche Frage jetzt beantwortet werden muss. Diese andere hier ist keine Pflichtfrage. Gut, und dann gibt es hier noch die dritte Möglichkeit, dass man hier in der Mitte sanft auswählt. Das funktioniert dann folgendermaßen. Es ist jetzt so ähnlich wie bei der Pflichtfrage. Wenn ich jetzt hier weitergehen möchte, ohne die Frage zu beantworten, kommt wieder diese Meldung, dass eine oder mehrere Pflichtfragen nicht beantwortet wurden. Ich habe jetzt hier aber zwei Möglichkeiten. Ich kann hier auswählen, Frage beantworten, dann gehe ich so zurück, wie gerade bei der Pflichtfrage, das erzwungen wurde. Oder ich kann einfach sagen, fortfahren ohne zu antworten, dann komme ich weiter auf die nächste Fragengruppe, so wie das auch gewesen wäre, wenn es keine Pflichtfrage war. Also, wenn man auf Bearbeiten geht, findet man hier diese Einstellungsmöglichkeiten, die ich gezeigt habe. Wie immer, viel Erfolg bei der Anwendung.